Wind oder? Ne, der holen wir nicht ab. Der wurde verschoben auf Montag. Glückwunsch zum Klaus. Glückwunsch. Willst du Wind aufs Video? Ne, will ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder zu einem Update-Video. Ah, kein Problem. Ich wusste jetzt nicht, ob du den Hund trittst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Update-Video von uns, was so momentan bei uns läuft. Ich wollte euch mal einfach mitnehmen auf dem Weg, wie es aussieht mit dem Büro, wie es in unserem Unternehmen gerade aussieht und einfach euch mal ein bisschen Input geben, wann alles fertiggestellt wird und was in der nächsten Zeit ansteht. Ja, also kurz knackig zum Büro eigentlich. Wir sind jetzt mittlerweile, wie schon in den letzten Videos gesagt, eingezogen in eine Übergangsfläche. Ähm, zwar nur mit der Marketing- und Buchhaltungsabteilung. Ähm, das heißt, wir sind dort knapp zehn Leute jetzt, roundabout oder elf, die in der, im neuen Büro schon sitzen. Projektmanagement, Supply Chain, alles, alle anderen äh, Abteilungen sitzen noch drüben in Hilden. Das heißt, da sitzt auch der Großteil natürlich. Ähm, wir sind jetzt zwei Monate sind wir jetzt erstmal hier alleine in, in, in Düsseldorf in der Werftstraße und dann kommen wir ab 1.5., wenn das Büro dann fertiggestellt wird, auch das restliche Team rüber? Jetzt freuen sich alle wirklich sehr darüber. Also, wir haben letzte Woche das ganze Büro allen introduced, alle haben es gesehen einmal und waren tierisch beeindruckt von der Planung, wie es am Ende aussieht und äh, ja, wie es auch funktioniert. Wir können ja auch mal vielleicht ein bisschen was von der Planung sogar später mal verraten. Ähm, alles in allem. Büromäßig, wie gesagt, geht alles voran. Wir freuen uns, wenn es wirklich dann am Ende des Tages steht, weil es ist natürlich auch immer doof, wenn man irgendwie so die Abteilung trennt, aber es ist nun mal jetzt nur eine kurze Zeit von drei Monaten, in der das halt ist. Jetzt sind wir ja schon ein paar Tage hier, deswegen drei und ab 1. Mai geht es dann richtig los. Ja, ansonsten, was steht noch so bei uns an? Ja, wir sind von, der, von unserer Dienstleistung her, sind wir wieder gewachsen, wir haben neue Dienstleistungen etabliert. Man kennt uns ja aus dem Bereich des Full-Services, mittlerweile fokussieren wir uns auch, oder was heißt fokussieren? Mittlerweile haben wir gesagt, ja, wir haben ja auch die Kapazitäten irgendwo und die Ressourcen, um auch gewisse Dienstleistungen einzeln anzubieten. Das heißt, gewisse Optimierungen vorzunehmen. Produktbilder, Videos, alles was dazugehört, rund um die Vermarktung von Artikeln, haben wir uns so vorgenommen und bieten wir jetzt auch in Einzelleistungen an. Aber das ist halt auch ehrlicherweise momentan erstmal ein Pilotprojekt, was wir gerade mit ein paar Kunden testen und wenn das gut funktioniert, wird es vielleicht auch wirklich größer ausgerollt, aber zurzeit erstmal mal Pilotprojekt. Hauptbestandteil wird dann unsere Full-Service-Dienstleistung leistung Dienstleistung sein und ja, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Vielleicht ein bisschen noch zum Team. Ähm, natürlich sind wir noch weiter gewachsen, als wir das Video gemacht haben, wo wir das neue Büro vorgestellt haben, wo es noch wirklich im Rohbau war. Ähm, da hatte ich glaube ich gesagt, wir waren 40 Leute mit allen Arbeitsverträgen, die jetzt unterschrieben sind, die jetzt in den nächsten Monaten anfangen. Ist Das Team jetzt nochmal deutlich gewachsen auf knapp 48 die bis zum 1.6. anfangen. Und wie gesagt, wir haben noch ein paar offene Stellen. Ihr könnt mal auf StepStone gucken, ihr könnt mal auf unserer Website schauen, auf Financial Careers oder so. Könnt ihr einfach mal reingucken, ob vielleicht was dabei und wir hören uns dann irgendwo, was das Ganze betrifft. Ansonsten laufen wir hier, wie man sieht, am Rhein entlang. Es ist super beeindruckend, weil unser Büro ist wirklich 100 Meter vom Rhein entfernt. Gerade auch für mich. Ähm, sehr cool einfach, weil ich habe natürlich einen kleinen Hund. Äh, wer den noch nicht gesehen hat, mal auf unserer Webseite abchecken oder auf Instagram. Ähm, und ist super schön für den einfach hier lang zu laufen. Ähm, und ja, die Atmosphäre ist einfach genial, wenn man sich das hier anschaut. Direkt am Rhein, 100 Meter entfernt. Äh, das wird im Sommer einfach so grandios. Und wir freuen uns natürlich auf die ganze Zeit hier in der Werftstraße. Und alles, was uns da irgendwo begleitet. Und ja, was wir jetzt noch vorhaben, wir werden euch jetzt gleich noch einmal ähm, die Interimsfläche zeigen, in der wir gerade mit unserer Marketing- und Buchhaltungsabteilung sind. Ähm, ist jetzt gerade erstmal so ein bisschen, also es sind noch keine Glaswände drin, da ist jetzt noch nicht viel Möbel, das sind auch nicht die Möbel, die wir später bekommen, es ist einfach nur Übergangsmöbel, Übergangsfläche einfach. Nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich auf dem ganzen Weg mitnehmen, damit ihr auch ein bisschen mitbekommt, was so bei uns passiert. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hoch gleich und schauen uns das Ganze einmal gemeinsam an. Ja, das ist hier unsere Übergangsfläche, unsere Interimsfläche, die wir jetzt erstmal bis 1. Mai haben. Wie gesagt auch noch mit Übergangsmöbeln. Ja, hier vorne sitzt dann unsere netten Azubis, die Kiana und Carol, machen auch viel Buchhaltung. Hier vorne Marina im Controlling. Genau. Bielal, der ist ja bei mir im Unternehmen beschäftigt. Marketing, der Gordon. Auch hier Marketing natürlich, alles. Hier sitzt Matthias auch, der gerade hinter der Kamera steht. Und hier einmal unser kleines Fotostudio mit Laura und Sergej. Und ja, hier vorne sitzen, können wir auch nochmal reingehen. Hier sitze ich dann erstmal jetzt übergangsweise. Es ist nicht aufgeräumt oder so, aber ne, genau. Hier sitze ich gerade und alles gerade relativ offen. Das heißt, es halt natürlich auch irgendwie sehr von der Akustik. Aber es sind alles jetzt Übergangsmüll, die wir jetzt später alle ausgetauscht werden. Mit viel, ich sag mal, Akustikelementen wird gearbeitet. Aber wenn man sich mal so die Decken anguckt oder so, ich meine, man kann es jetzt vom Werftraum. So in der Art und Weise wird das auch dann oben sein. Nur, dass halt relativ viele Räume gibt, die dann halt durch die unten im alten Video gezeigten Glaswände dann... Äh, abgetrennt sind. Ja, das war es auch zum Update-Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.